Danke Ihnen, Herr Riedler. Ich habe jetzt folgende Meldungen aus der Kommission. Zuerst Herr Damian Müller, dann Herr Luggenbühel und außerhalb der Kommission dann Herr Philipp Müller. Zuerst Herr Damian Müller. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, seit sieben Jahren befasst sich unser Rat mit der Frage, ob es eine gesamtschweizerische obligatorische Erdbebenversicherung braucht oder eben nicht. Seit sieben Jahren wird diskutiert, geklärt und befragt und auch nach sieben Jahren ist es in der Kommission nicht möglich, einen klaren Entscheid für oder gegen eine solche Versicherung zu fällen. Wieso nicht? Weil wir die Frage auf drei Ebenen diskutieren und dabei leider der Gefahr unterliegen, aneinander vorbeizureden. Die drei Ebenen sind eine formaljuristische, wir haben keine ausreichende Verfassungsgrundlage, eine inhaltliche, sehen wir überhaupt Handlungsbedarf und eine politische, Falls ja, wer ist zuständig, der Bund oder die Kantone? Oder anders gefragt, muss der Bund die Kantone gegen ihren Willen zu ihrem Glück zwingen? Gehen wir diese Frage einmal durch. Zuerst also die Frage nach den verfassungsmäßigen Grundlagen. An dieser Frage sollten wir uns nicht wirklich länger aufhalten, denn wenn wir die Frage nach dem Handlungsbedarf bejahen, also wenn wir Handlungsbedarf ausmachen, dann haben wir die Instrumente, die verfassungsmäßigen Grundlagen auch zu schaffen. Also sehen wir Handlungsbedarf. Ich bin das Protokoll der Kommissionssitzung nochmals durchgegangen und stelle fest, dass wohl eine kleine Mehrheit das Problem von großen Erdbebenschäden sieht und damit die Notwendigkeit, sich zu versichern. Ich denke auch, es ist sinnvoll, aber muss das der Bund tun? Oder muss, und damit bin ich bei der dritten Frage, muss der Bund die Kantone gegen ihren ausdrücklichen Willen zu ihrem Glück zwingen? Also für mich ist klar, der Bund muss nicht. Es ist nicht Aufgabe des Bundes, den Kantonen Aufgaben zu übertragen, die sich selber nicht übernehmen wollen. Würden wir das tun, würden wir letztlich die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen grundsätzlich in Frage stellen. Und dabei sind wir bisher gut gefahren mit der Politik, die Herausforderungen dort anzugehen, wo sie sind. Der Staat soll nur das tun, was die Kantone nicht können. Und gerade aber in dieser Frage der Erdbebenversicherung können sich die Kantone bewegen. Sie können sich zu einem Konkordat zusammenschließen und sie können sich so gegenseitig unterstützen, und garantieren. Im Bedarfsfall kann dann immer noch die Eidgenossenschaft mit Unterstützung einspringen. Und dann, meine Damen und Herren, gibt es immer noch etwas wie Eigenverantwortung. Es ist Aufgabe jedes einzelnen Hausbesitzers, zu seinem Eigentum Sorge zu tragen, auch in Sachen Erdbebenversicherung. Und dafür gibt es ja bereits private Anbieter die das bereits tun. Die Assekuranz ist also hier bereits einen Schritt weiter und die Eigenverantwortung kann jeder und jede selber wahrnehmen. Und deshalb unterstütze ich die Position der Kommission, die Motion abzuschreiben. Ich danke Ihnen, Herr Müller, und gebe das Wort an Herrn Luginböhl.